Ja, ein herzliches Willkommen an Sie, an euch zur zweiten Veranstaltung unserer Reihe zur doppelten deutschen Einheit, in der wir die erste deutsche Einigung 1871 und die zweite 1990 in Beziehung zueinander setzen wollen. Ich freue mich sehr, dass das hier heute äh, stattfinden kann und ich freue mich noch mehr über unsere prominente Besetzung hier heute Abend. Äh, Losgehen wird es gleich mit einer äh, Paneldiskussion mit der französischen Kunsthistorikerin Professor Benedikt Savoy und mit dem deutschen Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler. Die Moderation übernimmt der Historiker Dr. Achim Engelberg, der auch gemeinsam mit mir diese Veranstaltungsreihe und insbesondere diesen heutigen Abend vorbereitet hat. Außerdem mit von der Partie sein werden heute noch die Juristin und Musikerin Madina Majes. Ein erstes Lied von ihr haben Sie, habt ihr schon gehört. Ein zweites wird noch folgen, wie auch ein Gespräch mit ihr. Und last not least die Schauspielerin Anna-Sophie Schindler, die für uns Texte zum Thema lesen wird. Mein Name ist Albert Scharenberg. Ich bin der Leiter des Historischen Zentrums der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ähm und auch wenn ich einerseits es wirklich bedauere, dass wir keine norm also analoge Live-Veranstaltung machen können unter den gegebenen Bedingungen, bin ich doch sehr froh, dass wir jetzt einen Livestream äh, zustande bekommen haben und möchte mich auch äh, ausdrücklich bei denen bedanken hier in der Stiftung und auch darüber hinaus, die dazu beigetragen haben, dass das so sein kann. Denn nur weil es einen Lockdown in der Pandemie gibt, heißt ja nicht, dass wir auch unseren Verstand zum Lockdown bringen sollen. Ähm, mein Dank an alle Gäste hier im Studio und auch äh, an äh, diejenigen, die geholfen haben. Und natürlich an Sie, an euch zu Hause dafür, dass ihr, dass Sie jetzt äh, dabei seid. Eine innerliche Einleitung mache ich aber nicht. Wir haben ein so prominent besetztes äh, Panel, das ich jetzt direkt übergeben möchte an den Moderator äh, Achim Engelberg. Ja, hallo allerseits. Ähm, wir fangen an. 1871. Mit der ersten deutschen Einheit. Die war genauso wie die Zweite Deutschland eingebunden in europäische und auch welthistorische Prozesse. Das sieht man zum Beispiel bei der ersten deutschen Einheit. dass Bismarck bis 1871 war er der Sturm über Europa, der auch eine Neuordnung in Europa ähm, ermöglichte und erzwang. Das war der Drei-Einigungskriege. Auch Kriege sind, auch die anderen Nationalstaaten, die damals entstanden sind, wie Italien, das ja bis 1806 im Heiligen Römischen Reich verbunden war stark mit Deutschland, ist in den blutigen Kriegen entstanden. Zum Beispiel in der Schlacht von Solferino 1859 war ein Schweizer Humanist so entsetzt, dass er einige Jahre später das Rote Kreuz gründete, und dieses Rote Kreuz hatte die umgedrehte Schweizer Nationalflagge. Diese Neuordnung war eben nicht nur eine Neuordnung Europas, es war auch eine Neuordnung der Welt, es gibt, die auch technologisch verbunden war. Vor einigen Jahren gab es ein sehr bemerkenswertes Buch von dem Minister Jürgen Osterhamme, der dort beschrieb, wie diese Auswirkungen also alle Kontinente erfasst haben. Jetzt können wir nicht alle Kontinente uns auseinandersetzen, aber wir können uns mit der Macht äh, in der Mitte, wie ein Buch von Herr Fried Münkler heißt, wie sah diese Neuordnung auch, äh, auch im Hinblick äh, des Entstehen eines neuen europäischen Kolonialreiches. Kolonien gab es schon früher, aber es waren ja auch neue Kolonien, die dazu kamen. Wie sehen Sie das? Was war da charakteristisch? Also bleiben wir einen Augenblick zunächst mal bei Europa. Man kann ja sagen, die Verhältnisse seit tendenziell 1648, also Ende des Dreißigjährigen Krieges und Friedensschluss von Münster und Osnabrück, beruhen darauf, dass die europäische Ordnung aus mehreren großen Akteuren besteht. In der Regel sind das fünf Mächte, aber die eigentliche geografische Mitte ist schwach. Also wir haben eine sogenannte pentarchie der Mitte des 17. Jahrhunderts angehören das Kaiserhaus, die Habsburger, Spanien, Frankreich, England und Schweden als eine der Siegermächte des Dreißigjährigen Krieges. Spanien und Schweden scheiden dann aus. Spanier kümmern sich zu viel eigentlich um Lateinamerika und die Schweden verlieren gegen Russland in der großen Schlacht gegen Peter den Großen. Und an dessen Stelle treten Preußen und vor allen Dingen Russland. Und dann kann man sehen, es wird eine Situation eigentlich der Flügelmächte. Entweder Frankreich oder Großbritannien oder Russland. Der Wahl gegen den Bären. Und eine Mitte, die relativ schwach ist und die dann auch von Napoleon zerlegt wird. Und wenn man sozusagen geopolitisch die Einigung Deutschlands und der Bismarck begreift oder kann auch sagen gewissermaßen den Anschluss Württembergs, Bayerns und Sachsens an Preußen, deswegen man ja auch gerne von Preußen-Deutschland gesprochen hat, dann ist sozusagen die europäische Ordnung von nun an Mitte zentriert. Und das bleibt sie tendenziell bis mindestens 1918, aber in gewisser Hinsicht kann man auch sagen bis 1945, ähm, dann gibt es keine Mitte Europas, nicht? sozusagen die Trennung läuft mittendurch und äh, 90 entsteht diese Mitte als eine sicherlich andere Mitte wieder. Ähm, das ist das eine, nicht? sozusagen die Kräfteverhältnisse in Europa ändern sich. Bismarck ist im Übrigen der Überzeugung, Deutschland ist nicht berufen, ein Kolonialreich zu machen. Er ist sozusagen jemand, der aufs Land fixiert ist als ostelbischer Juncker. Es sind eher Kaufleute und Abenteurer die in den 70er Jahren noch, aber vor allen Dingen dann in den 80er Jahren damit beginnen zu glauben, weil England, weil Frankreich, weil Belgien diese und jene Kolonien habe, brauche man auch Kolonien. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, auf den Bismarck sich eher einlässt, ist die Frage, wenn man durch die Industrialisierung eine Welthandelsmacht geworden ist, und das gilt für Deutschland, tendenziell, hat mit 70, 71 weniger zu tun als dann mit der Dynamik äh, der Industrialisierung, dann ist man davon abhängig, Zugang zu den Weltmeeren zu haben. Und dazu braucht man Fl Flottenstützpunkte, in denen die Schiffe Kohle äh, neu aufnehmen und derlei mehr, sodass also es natürlich auch ökonomische Gründe gibt, die in Richtung einer globalen Expansion äh, drängen. Ähm, Ansonsten ist Bismarck eher der Überzeugung, er kann die Franzosen ein bisschen beruhigen über den Verlust von Elsass-Lothringen, indem er eigentlich unterstützt Kolonialbildung in Indochina und in Nordafrika, sozusagen sie werden abgelenkt und damit beschäftigt. Es hat ihn nicht besonders interessiert, es ist sozusagen gegen ihn gelaufen. Ich will nicht sagen von unten, dass dafür waren diese Kaufleute und Bankiers, die das getragen haben, zu sehr doch in der Mitte der Gesellschaft, aber aus der Gesellschaft heraus und nicht aus als Bismarcks Projekt. Ja, das glaube ich auch, dass es nicht sein Projekt war, aber er war natürlich auch abhängig von den, von den konservativen Mächten. Ja, ich meine, ich würde die Kolonialbilder gar nicht sozusagen als Konservative begreifen. Die Konservativen, wenn sie die als die ostelbischen Junker und die Aristokraten nicht... Die haben erstens nicht sehr viel zu tun äh, mit äh, der Flotte und der See. Es ähm, ist ja der Sohn einer Tochter der äh, Queen Victoria, also der zweite Wilhelm, der den Blick auf die See wendet. Der erste Wilhelm hatte mit der See gar nichts zu tun. Ähm, also sozusagen Ausdruck dieser Dynamik der Industrialisierung, die den Blick auf die See wendet und sagt, ähm, wir müssen da mithalten können. Nicht? Sozusagen wir brauchen die Rohstoffe von außen. Wir müssen aber auch unsere Fertigprodukte exportieren können. Eine Situation, die sich ähnlich gestellt hat für China nach den Reformen von Deng. Das Maoische China als autarkes, das hatte mit der See keine Probleme. Aber jetzt müssen die Chinesen ernstlich darüber nachdenken, wie sie sagen, eine ökonomische Strangulation durch die überlegene amerikanische Flotte vermeiden können nicht? und haben diese Seitenstraßeninitiative oder Belt and Road Initiative, wie sie das selber nennen, gestartet. Diese Probleme hatte Deutschland so ab den 90er Jahren auch und lässt sich dann auf dieses unglückselige Projekt des Baus einer Kriegsflotte ein, mit der der Gegensatz zu Großbritannien entsteht. Der Gegensatz zu Frankreich war schon da. Die Nichtverlängerung des äh, Rückversicherungsvertrags, das Gefühl, Ach, mit den, mit den äh, Russen haben wir doch sowieso keinen Streit. Äh, Preußen und Russland äh, sind gegen Napoleon und äh, immer wieder Hand in Hand marschiert. Mhm. Also die Konservativen, die Reaktionäre, die verlassen sich eigentlich auf Russland und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. In Berlin hat man darauf gesetzt gehabt, dass äh, ja, Werte dominieren. Und da ist es undenkbar, dass das Frankreich mit seiner revolutionären Tradition und Russland als Hüter des Konservativen und der Orthodoxie in irgendeiner Weise zusammengehen können, ein Bündnis machen, wertemäßig ist ausgeschlossen. Nicht? Aber was man hier sehen kann, Geopolitik schlägt Werte. Und sie gehen ein Bündnis miteinander ein und dann ist plötzlich die Mitte nicht mehr sozusagen das Zentrum, das alles beherrscht, sondern eine von den Flügelmächten umfasste Mitte, kann sein, das ist die Tragik der Mitte, aber man kann auch sagen, es ist eine ungeschickte Politik, dass man sich in eine solche Situation hineinmanövriert. Aber die war ja praktisch schon gegeben mit der, mit der Reichsgründung, die ja provozierend äh, war, 1871, und zwar an dem Tag, wo der Preußische König sich 1701 äh, als, äh, als erster König von Preußen machte. Es war auch in dem, in dem Saal, in dem Prunksaal des französischen Absolutismus. Und das war natürlich, Und Bismarck war ja überhaupt nicht in Champagnerlaune, er war ja sonst ein großer Freund des Champagners und war dort überhaupt nicht in Champagnerlaune, weil er gesagt hat, mit Elsass-Lothring werden wir äh, uns die Franzosen für lange Zeit zu, zu Feinden machen. Und er hat er ja noch beim Friedensvertrag noch versucht, bis zuletzt, also zu verhindern, dass zum Beispiel die Stadt Metz äh, eine deutsche Stadt wird. Und da gibt es Briefe von ihm, diese sind engste Vertraute äh, geschrieben, wo er sagte, ich muss Stimmung, äh, Rechnung geben, die, äh, die nicht rechnen. Wir nehmen uns zu viel. Und äh, das ist also seine Angst. Und er hat 1888, also das war vier Jahre nach der Kongo-Konferenz, hat er ja noch äh, äh, Leuten gesagt, das ist meine Karte von Afrika. Hier liegt Russland, hier Frankreich. Also er hat ja da schon von 1871 bis, äh, bis zusammengekommen sind, ist, ist er dort 1914, da war er schon lange tot. Deshalb die Frage, gibt es Konstellationen, wenn die Grundlage falsch ist? Oder wenn äh, solche, solche äh, Geburtsfehler, dass man die ganz schwer wieder wegbekommt? Wie ist da Ihre Erfahrung? Weil, weil Sie haben sich ja auch sehr groß mit Imperien beschäftigt. Ja, Herr Engelberg, das ist ein spannender Punkt, nicht? Ja, sozusagen wenn man sagt, die Reichsgründung erfolgt durch Bismarck und von oben, dann muss man aber gleichzeitig feststellen, Bismarck hat seine Grenzen darin, wo Volksstimmungen, Siegerlaune entsteht und er sich dem nicht entziehen kann. Er ist zwar äh, aufgrund seiner äh, rationalen Betrachtungsweise eigentlich dagegen, dass man das macht. Er hält auch dieses Ereignis im Spiegelsaal von Versailles eher für einen Klamauk, äh, den er vermutlich gebraucht hatte, um den sich sträubenden Wilhelm dazu zu bringen, diese Krone anzunehmen. Sie hat auch was damit zu tun, dass da zufälligerweise gerade das deutsche Hauptquartier ist. Ansonsten ist sozusagen die witzige Geschichte, sagen, der Emigrant Marx in London hat dieselbe Intuition wie Bismarck, nämlich die Frage, Elsass Lothringen wird der, Zankapfel für einen künftigen Krieg sein. Nicht? Das schreibt er mit Engels sich hin und her und sie überlegen das und setzen eigentlich darauf, es wäre doch viel vernünftiger, das zu lassen. Aber das ist halt das Problem, wenn man erst einmal gesiegt hat, dann will man einen Sieg auch auskosten. Also das heißt Mann, nicht? diejenigen, die da in irgendeiner Weise mit eigenem Blut bezahlt haben, und es herrscht eine Stimmung des Überschwangs und eigentlich nicht der kühlen Rationalität. Die kühle Rationalität, das ist noch die Zeit des 17. und des 18. Jahrhunderts, wo man danach sagen kann, naja gut, also wir wollen den Gegner nicht an die Wand drücken und deswegen geben wir ihm das und lassen ihm jenes. Das kann Bismarck nochmal durchsetzen nach dem Krieg gegen Österreich. Ähm, da verhindert er eine Siegesparade in Wien und so weiter und so weiter, weil er davon ausgeht, er braucht Österreich als Verbündeten. Aber jetzt muss er gewissermaßen äh, dem Ganzen äh, die Zügel laufen lassen. Und ähm, ja, man kann sagen, das ist auch schon die Tragik eines tendenziell autoritären Politikplaners unter den Bedingungen populistischer Stimmungen, denen er in irgendeiner Weise dann nachgeben muss. Ja, dann kommen wir doch dazu, wie zeigt sich das in der Kunst beziehungsweise im Kunstraub? Es war, gab ja, zu der Zeit kam ja der, der sogenannte Wettlauf auf, nach Afrika, wo viele europäische Staaten also Kolonien dort errichteten. Und es, wir kamen jetzt in vielen Museen, in Paris, in Berlin und äh, wo auch immer haben wir Kunstschätze aus dieser Region. Wie ist das entstanden? Wie wurden die ausgewählt? Wie wurden die möglicherweise verkauft? Das sind ja auch viele Gegenstände, die zum Beispiel die Briten oder andere geraubt haben, dann regulär gekauft worden von deutschen Museen, teilweise von Mäzenen. Über Mäzenengelder können Sie da so einige Grundrisse uns erläutern. Ja. Sehr gerne. Guten Abend. Ich würde gerne anknüpfen, ja, ja auch Napoleon schon gefallen ja. ist und Bismarck. Und da fängt es schon an mit diesen Aneignungsgeschichten, kulturelle, brutale Aneignung. Der erste, der das auf ein modernen Niveau bringt, ist Napoleon. Oder beziehungsweise ist die französische Revolution, das, die Republik. Die Republik erfindet diese Theorie, dass Kunst als Produkt der Freiheit ins Land der Freiheit zurückgebracht werden soll. Und das ist natürlich Frankreich. Das heißt... Über zwei Jahrzehnte fast holt sich Frankreich das Beste der europäischen Kunstgeschichte nach Paris und gibt einen großen Teil zurück nach dem Fall Napoleons 1814 und 15 in zwei Schüben und vieles bleibt in Frankreich. Und beim nächsten Krieg, also 7071, ist das so, dass hier in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, in Luxemburg, in den Niederlanden, in Italien, Gelehrte sitzen in Bibliotheken, in Archiven, in Museen, hier unser Bode, die sich überlegen, ah, wenn wir Frankreich jetzt doch wieder besiegen könnten oder Paris besetzen, das wäre doch eine Möglichkeit da, das zurückzuholen, was geblieben ist. Was ich damit erzählen will, ist, dass diese Frage des Kulturbesitzes ähm, des äh, Haben-Wollens eines Kulturerbes, der anderen eventuell bei sich eine lange, schon eine lange Vorgeschichte hat. Und Bismarck, als alle da Druck machen, Bibliothekare, die äh, Bodes, die Hartnacks und alle und ihre Sachen wieder haben wollen, sagt Bismarck: Wir haben schon elsass lothringen lasst die Bibliotheken in Ruhe, lasst die Sachen im Museum in Ruhe. Und er soll gesagt haben, man muss mit der Historiografie ein bisschen aufpassen bei diesen heiklen Themen, aber er soll gesagt haben, so schreiben das Kunsthistoriker und Historiker im 19. Jahrhundert, es tut dem deutschen Professor nicht schlecht, wenn er mal nach Paris fahren muss, um seine Quellen zu studieren. So. Also wird hier... Nichts gemacht. Das ist diese Zeit 1870, wie Sie sehr schön beschrieben haben, gleichzeitig, wo die Museen, die es schon gibt, seit eigentlich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, es gab große fürstliche Sammlungen in Wien, in Dresden, auch in Braunschweig, also in vielen Residenzstädten im mitteleuropäischen Raum und in Italien, in Frankreich nicht im 18. Jahrhundert, also gibt es eine sehr lange Museumstradition und durch diese Arroganz der Franzosen und diesem Pathos der Vermählung der Waffen und der Künste unter Napoleon entsteht so etwas wie die Idee, dass das Museum nicht nur ein Ort der Ausbildung von Künstlern und der ästhetischen Ausbildung ist, sondern ein Ort nationaler Behauptung. Das ist eine Erfindung der französischen Revolution, leider nicht das Museum selbst, sondern diese Verbindung. Und um 1870, 80, als sehr, sehr viel Geld auch nach Deutschland kommt aus, aus den, diesen Gründen, entsteht ein Museumsboom, nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland oder in Berlin, in der Reichshauptstadt, ist das die Museumsinsel, die da entsteht. Das heißt, hier entstehen große Museumsgebäude, schon seit 1830, aber es geht weiter, weiter, weiter und genau in dieser Zeit, in unserem Jahrzehnt jetzt um 1880, werden auch wahnsinnige Pläne für die Museumsinsel gemacht, also megalomane, riesige Gebäude, zweimal größer als ein Bahnhof, das sind auch dieselben Architekten, die sowas planen und da soll alles rein, Pergamonaltar, Olympia, die Gipsabgüsse, die christliche Kunst, die europäische Kunst, die ägyptische Kunst, die durch Alexander von Humboldt auch schon immer angekauft wurde, etc. Es wächst, es wächst, es wächst. Und genau in dem Jahr der Kongo-Konferenz, die Sie nannten, der Berlin-Konferenz, also 1884-85, entsteht im Museum nicht mehr auf der Museumsinsel, in Berlin, Entschuldigung, nicht mehr auf der Museumsinsel, sondern drei Kilometer weiter, ein separates Museum für die Völkerkunde. Und das ist überhaupt kein Zufall, dass genau im selben Jahr, der, äh, wo die Mächte sich treffen, um über die Bedingungen einer Teilung Afrikas äh, zu, nachzudenken und dann, dann diese Schlussakte der Kongo- oder der Berlin-Konferenz unterschrieben wird, es ist überhaupt kein Zufall, dass ein paar Meter weiter sozusagen so ein großes Museum entsteht. Und das ist zunächst ein leeres Gebäude. Und jetzt entsteht ein Wetteifern. Also es geht nicht nur darum, dort vor Ort, wo man äh, Landstriche oder Regionen in der Hand hat, etwas nach Hause zu holen, sondern es geht auch darum, in Berlin, in Paris, in London miteinander zu konkurrieren. Das heißt, das ist ein internationales, nationales Sammeln mit großer Aggressivität und mit sehr vielen Geldmitteln dafür. Sie haben viele Fragen gestellt. Ich weiß nicht, ob ich monologisieren soll oder mich manchmal unterbrechen sollte, aber die Frage des Kunsthandels ist natürlich, äh, damit zusammenhängt. Ich eine kurze Ergänzung, damit es nicht hier durcheinander kommt. Ähm, Sie haben natürlich jetzt von dem Napoleon Bonaparte gesprochen, hm. äh, weil nämlich der Gegenspieler von, äh, von Bismarck in Frankreich... Ja. Ja. ja, der ja. Kleine. der Kleine. Ja, der Kleine. Kleine. Der, das, der, das, das, das will ich jetzt, dass nicht einige Leute, die, die zuschauen, die jetzt nicht... Dass wir das kurz unterscheiden. Das eine ist der der berühmte Napoleon Bonaparte, Sie wissen, der hier. Und ähm, das andere ist eine etwas ähm, kleinere Figur, sagen wir mal so. Ja, Sie können aber kurz noch was sagen zum Kunsthandel. Nein, ja genau, vielleicht, weil Sie das sagten, äh, die Deutschen haben, das war ihr Ausdruck, regulär gekauft auf dem äh, Kunstmarkt, ja. Also ein, einige Sachen. Also, ja, ja. Also, Und das stimmt auch, äh, diese Regularität besteht, besteht darin, dass in dieser Zeit nicht nur durch sogenannte Strafexpedition, militärische Expedition, sondern auch durch die Herren von Herrn Münkler vorhin, also diese äh, Handelsleute, die oft in Bremen oder in Hamburg sitzen ja. und mit ihren Verbindungen, die Schiffe heißen dann irgendwann auch äh, genauso, äh, also durch, dadurch, dass große Schiffe äh, permanent zwischen Afrika etwa und den Hafenstädten Le Havre, in Frankreich, yeah. Bordeaux spielt eine große Rolle, Hamburg etc. Ähm, kommen diese Schiffe nicht nur mit äh, Roh, wie heißt das, Natur, äh, Rohstoffen. Rohstoffen, sondern auch mit sehr, sehr vielen Ethnografika, mhm. auch Tiere, also die sehr begehrt sind, also für Naturkundemuseen, die da auch eine große Rolle spielen. Und das überflutet regelrecht äh, den Europa. Die Museen nehmen sich in der Regel die besten Stücke. Entweder weil das eine militärische Expedition war und sie eine Art Vorrecht haben oder weil sie äh, auf Auktionen kaufen und der Rest verbreitet sich auf dem Kunstmarkt. Und da die Deutschen zum Beispiel keinen Zugang zu Nigeria haben, zu, zum aktuellen Nigeria zu dieser Zeit, also zu dem, was eine britische Kolonie war äh, an der westlichen Küste äh, und dort diese Hochkultur der benin Zeit von den Briten zerstört wird und die materiellen, die Kunstwerke davon nach Deutschland kommen, dann sind die Deutschen die ersten, die deutschen Museumsdirektoren, die in London auf Versteigerungen gehen und kaufen, kaufen, kaufen, kaufen. Deshalb gibt es heute in Deutschland, nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg, in Leipzig, in Stuttgart viele sogenannte etwa Benin Bronzen, die regulär gekauft wurden, aber sozusagen aus zweiter Hand von einer großen Strafexpedition der Briten äh, 1897 in Benin City. Mhm. Es ist sehr komplex und das muss man auch, man muss seine, man muss das ernst nehmen, diese Komplexität. Das Ding ist, dass es unser Erbe ist, weil dadurch das Museum da davon leben oder ihre, ihre Identität ist, dass sie alles bewahren und sammeln und nicht wieder veräußern, ist das, was damals reingekommen ist unter diesen Bedingungen, die äh, man krasse Bedingungen nennen könnte vielleicht, das, was gekommen ist, ist jetzt hier im 21. Jahrhundert in unseren Städten meistens unsichtbar, aber es lebt mit uns und es arbeitet sehr stark mit uns äh, und deshalb sind diese Fragen so präsent aktuell. Ja, es ist natürlich auch so, dass, das war ja auch eine... Zeit, wo etliche Leute reich wurden, wo auch viele Industrielle also auch im Hinblick zum Adel hatten. Es gab der Begriff der Schlotbarone und diese wollten, diese Schlotbarone wollten natürlich auch Kunstwerke haben wie die, die Altadligen. Und da kamen natürlich auch solche Sachen, wurden auch breiter gestreut, als man das glaube ich allgemein ist. Aber ich sehe jetzt, dass es ein Zeichen gibt und wir müssen hier zu Ende kommen. <lacht> Josef Conrad, 1857, in geboren, erlernte erst als Erwachsener die Sprache Englisch. Er schrieb 1899 mit Herz der Finsternis, einen der großen Prosatexte der Weltliteratur. Ist das Herz der Finsternis in Afrika im Kongo? Zwei Auszüge, die das Auf und Ab der Reiche verdeutlichen. Wir betrachteten den ehrwürdigen Strom, nicht in der fiebrigen Hitze eines kurzen Tages, die kommt und für immer wieder verschwindet, sondern im erhabenen Licht dauerhafter Erinnerungen. Und wirklich fällt jemanden, der, wie man so sagt, zur See gefahren ist und dies voller Ehrfurcht und aus Neigung nichts leichter als auf dem Unterlauf der Themse den Geist einer großen Vergangenheit zu beschwören. Der Gezeitenstrom läuft hin und her in niemals endender Dienstbarkeit, voller Erinnerungen an Männer und Schiffe, die er zur heimatlichen Rast oder zur Schlacht auf hoher See getragen hat. Er hat all die Männer gekannt, die den Stolz der Nation darstellen und ihnen gedient. Von Sir Francis Drake bis Sir John Franklin alle von edlem geblüht, ob mit Titel oder ohne, die großen fahrenden Ritter der See. Sie haben alle Schiffe getragen, deren Namen wie Juwelen in der Nacht der Zeiten aufleuchten, von der goldenen Hirschkuh, wie sie mit ihren rundlichen, schatzgefüllten Flanken heimkehrt, um von ihrer Majestät der Königin besucht zu werden und dann aus der großen Heldensage zu entschwinden, bis hin zu Erebus und Terror, die auf Eroberungszüge anderer Art gingen. Auch solche, die nie zurückgekehrt sind. Er hat die Schiffe gekannt, ebenso wie die Männer, die darauf losgesegelt sind. Von Deptford, von Greenwich, von Aerith. Die Abenteurer und die Siedler auf den Schiffen ihrer Majestät und auf denen von Spekulanten, Kapitäne, Admirale, die schattenhaften Monopolbrecher des Asienhandels und die mit Patent versehenen Generäle der Ostindienflotten. Auf der Jagd nach Gold oder Ruhm sind sie alle diesen Strom hinausgefahren, mit dem Schwert und oft mit der Fackel des Lichts in der Hand, Boten der Herrscher des Landes, Träger eines Funkens vom heiligen Feuer. Welche Art von Größe war nicht auf dem Ebbstrom dieses Flusses in die Geheimnisse einer unbekannten Erde hineingedriftet. Die Träume von Männern, die Samen von Reichen, die Keime von Imperien. Ich dachte an die ganz alten Zeiten, als die Römer hier zum ersten Mal auftauchten vor 1900 Jahren, gerade vorgestern. Seit wann ist dieser Fluss eine Quelle des Lichts? Was meint ihr? Seit der Ritterzeit. Sicher, aber es ist wie ein Lauffeuer auf der Ebene, wie Blitze in den Wolken. Wir leben in seinem Aufflackern. Möge es so lange an, anhalten, wie die alte Erde sich dreht. Aber erst gestern herrschte hier Finsternis. Stellt euch vor, was der Kommandant einer dieser wie sagt man gleich wieder, Triremen im Mittelmeer gedacht haben muss, als man ihn plötzlich in den Norden abgeordert hat. Im Eiltempo über Land durch Gallien marschieren, dann das Kommando über eines dieser üblicherweise von den Legionären, was für fähige Leute das gewesen sein müssen, gezimmerten Schiffe übernehmen. Hunderte hat man davon, offenbar gebaut in ein oder zwei Monaten, wenn man den Aufzeichnungen Glauben schenken darf. Stellt ihn euch also hier vor, am äußersten Ende der Welt. Bleifarbene See, rauchfarbener Himmel, das Schiff so stabil wie eine Ziehharmonika. Und dann fährt er diesen Fluss hoch, mit Vorräten oder mit Befehlen, was ihr wollt. Sandbänke, Bruchland, Wälder, wilde Eingeborene, herzlich wenig von dem, was ein zivilisierter Mensch zu essen gewohnt ist, und zu trinken nichts als Wasser aus der Tänse. Kein Verlernerwein, keine Landgänge. Hier und dort ein Militärlager, verloren in der Wildnis, wie eine Nadel im Heuhaufen. Kalter Nebel, Stürme, Krankheit, Verbannung und Tod. Schleichender Tod. In der Luft, im Wasser, im Gebüsch. Die müssen ja wie die Fliegen gestorben sein. Oh, er hat den Auftrag erledigt, sicher, doch hat ihn zweifellos sehr gut erledigt und ohne noch viel darüber nachzudenken, es sei denn, um später damit anzugeben, was er im Leben so alles erlebt hat. Die waren manns genug, sich der Finsternis zu stellen. Und vielleicht hat es ihn angespornt, dass er ja mit guten Freunden in Rom und, falls er das schreckliche Klima überlebte, irgendwann befördert und zur Flotte nach Ravenna versetzt werden könnte. Oder stellt euch einen ehrbaren römischen Bürger in einer Toga vor, vielleicht zu oft beim Würfeln gesessen, ihr wisst schon, der im Tross irgendeines Präfekten oder Steuereintreibers oder meinetwegen Händlers hierher kommt, um sein Vermögen wiederzugewinnen. Er landet in einem Sumpf, marschiert durch die Wälder und irgendwo in einer Handelsstation im Inneren merkt er, dass er von der Barbarei, der absoluten Barbarei, eingeschlossen ist. Von dem ganzen geheimnisvollen Leben in der Wildnis, das sich da zwischen den Bäumen regt, im Urwald, in den Herzen der wilden Menschen. Und niemand hat ihn in diese Geheimnisse eingeweiht. Er muss inmitten des Unbegreiflichen, das gleichzeitig das Abscheuliche ist, leben. Und auch dies hat seine Faszination der er sich nicht entziehen kann, die Faszination des Scheußlichen. Ihr wisst schon, stellt euch seine Reue vor, seine Sehnsucht zu entkommen, den machtlosen Ekel, das Aufgeben, den Hass. Es folgt ein Text von Walter Benjamin aus dem Jahre 1940. Die Einfühlung in den Sieger kommt demnach den jeweils Herrschenden allemal zugute. Damit ist dem historischen Materialisten genug gesagt. Wer immer bis zu diesen Tage den Sieg davontrug, der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahin führt, die heute am Boden liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als Kulturgüter. Sie werden im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen haben. Denn was er an Kulturgütern überblickt, das ist ihm samt und sonders von einer Abkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken kann. Es dankt sein Dasein nicht nur der Mühe der großen Genien, die es geschaffen haben, sondern auch der namenlosen Frohen ihrer Zeitgenossen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Und wie es selbst nicht frei ist von Barbarei, so ist es auch der Prozess der Überlieferung nicht, in der es von dem einen an den anderen gefallen ist. Der historische Materialist rückt daher nach Maßgabe des Möglichen von ihr ab. Er betrachtet es als seine Aufgabe, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten. Verzeihung. Und ein letzter Text äh, von Friedrich Schiller aus dem Jahre 1802. Die Antiken zu Paris. Was der Griechen Kunst erschaffen, mag der Franke mit den Waffen führen nach der Seine Strand. Und in prangenden Museen zeigt er seine Siegstrophäen dem erstaunten Vaterland. Ewig werden sie ihm schweigen nie von den Gestellen steigen in des Lebens frischen Rein. Der allein besitzt die Musen, der sie trägt im warmen Busen. Dem Vandalen sind sie Stein. Ja, der letzte Text stammt aus dem Jahr 1802. Der ist genau eine Reaktion, nachdem er ganz begeistert war, der Friedrich von der französischen Revolution, dass er dann enttäuscht war durch die auch die Raubzüge, und die Sie ja kurz erwähnten. Und der andere Text, da sehen wir auch, dass die Eroberung der Welt tatsächlich auch über die Häfen äh, gegangen ist. wie oder stattgefunden hat, äh, wie Sie erwähnten, es gibt da auch eine schöne Anekdote von Otto von Bismarck. Die ist in den 1890er Jahren, da war er schon nicht mehr Reichskanzler, war, seine Frau war verstorben und er konnte nur noch in Friedrichsruhe bei Hamburg äh, leben und er wurde dann äh, einmal ausgefahren, kriegte eine Hafenrundfahrt äh, von den irgendwelchen Verehrern äh, die, und er sah dann, die wie er es beschreibt, die Zyklus. Welt der modernen Technik, diese Kräne, die dort rumstehen und wo eben auch Güter weggeschafft werden, also Handelsgüter, wo Rohstoffe reinkommen, wo aber auch Kunstwerke reinkommen. Und er sagt, das ist nicht mehr meine Welt. Aber die Dynamik, die, die dort äh, entstanden ist, ökonomisch, aber auch politisch, führt dazu, dass sich die Mächte gegeneinander gehen. Da, da haben wir auch ein Beispiel, Sie erwähnten schon Karl Marx, äh, und Friedrich Engels. Karl Marx war damals von 1883 schon tot, aber Friedrich Engels lebte noch. Und ohne dass Bismarck davon Notiz genommen hat, weil es gar nicht publiziert war und auch nicht Engels gelesen hat, warnte Engels, dass diese Politik zu einem, einer Katastrophe führen würde, zu einem äh, Krieg mit Millionen Toten. Und Engels wusste wiederum nicht, der ist 1895 gestorben, dass Bismarck fast das Gleiche in eigenen Briefen ähm, äußert, dass er sagte, noch 20 Jahre, 1892, noch 20 Jahre diese Politik und wir haben einen großen Krieg in Europa. Äh, und er sah dann die äh, Flügelbildung äh, zwischen Frankreich und Russland. Das war also vorhergesehen, diese Katastrophenpolitik ist seit 1890 dann geschehen. Wir haben dann eine Situation, wir gehen dann ins 20. Jahrhundert und zwar, es gibt ein berühmtes Buch von Thomas Nippardai, ein Historiker, der leider zu früh verstorben ist, der 1983, äh, 1983 ein Buch schreibt, wo er sagte, es geht eine monumentale Geschichte, ist das von der Welt von 1800 bis, äh, 1800, äh, bis 1918, wo er beschreibt, dass also, es ist eigentlich erstaunlich, die Bismarckische Nationalstaatsbildung war nicht auf Sand gebaut, die war auch nicht gegen die Geschichte, trotzdem haben wird er das nicht mehr und werden es wahrscheinlich nie wieder haben. Als er das Werk vollendete hat, zehn Jahre später, das ist wenige Monate nach seinem Tode erschienen, äh, Anfang der 90er Jahre, da hatten wir wieder einen, die zweite deutsche Einheit. Und äh, als Bismarck seinen 200. Geburtstag hatte, 2015, ähm, war Deutschland wieder eine Macht in der Mitte, wie ein Essay aus diesem Jahr von Ihnen ist. Aber es bleibt natürlich die Spuren der Vergangenheit. Ich zitiere aus Ihrem Essay einen Satz nur. Die Rolle, die Deutschland zwischen 1890 und 1945 in der europäischen Politik gespielt hat, ist eine Hypothek, die den Spielraum der deutschen Politik heute begrenzt. Das heute war 2015. Wie hat sich dieser Spielraum verändert? Wir hatten ja, wie gesagt, 1983, dachte Thomas Nipperdey, der nun wirklich kein unbedeutender äh, Historiker gewesen ist, das äh, ist vorbei, das war nur kurzlebig, obwohl es jetzt sind wir wieder eine Macht in der Mitte, äh, in der Zweiten eine Wie sollte dieser Spielraum begrenzt bleiben? Wie kann er erweitert werden? Äh, auch im europäischen Kontext, welche Chancen, Risiken sehen Sie? Also Zunächst einmal ist das Deutschland, das 1990 wiederhergestellt worden ist, als ein Deutschland, natürlich schon ein, auch im geografischen Raum, anderes. Ähm, da kann man jetzt sozusagen... Veränderungen an, an der Westgrenze und auch an der Nordgrenze gegenüber Dänemark äh, weglassen. Es ist vor allen Dingen halt der Wegfall der preußischen Kernlande, ähm, der, der dazugehört, also Westpreußen, Ostpreußen, äh, Pommern, Schlesien und so weiter. Insofern ist es ein von der Struktur her sehr viel, wenn man so will, bürgerlicheres Deutschland, nicht? in der nicht mehr der ostelbische Adel etwas zu sagen hat, sondern in dem im Prinzip die von Ihnen beschriebene Welt des, des Handelns und der Dynamik das Zentrum ist. Mir ist, als Sie das gesagt haben, eingefallen, Richard Wagner ist mal in London vermutlich, um irgendetwas zu dirigieren. Und als er sozusagen das dortige Handelsleben sieht, sagt er, das ist Alberichs Reich. Also die Vorstellung, des Schaffens von Gold und des Austauschs und derlei mehr. Gut, das ist bei Wagner natürlich auch durchaus antisemitisch grundiert. Das kann man nicht in den Hintergrund stellen. Ja, dieses Deutschland ist anders und es hat natürlich auch eine andere Funktion, weil Europa nicht mehr in dem Sinne der Herr der Welt ist. Das ist irgendwie im Anfang des 20. Jahrhunderts verschwunden. Die europäische Machtposition ist in vieler Hinsicht an die USA übergegangen. Ich denke zurzeit gerade im anderen Zusammenhang über die Veränderungen im Nahen Osten nach, wo vermutlich in diesem beginnenden Jahrzehnt die Europäer wieder eine sehr viel stärkere Rolle spielen müssen aufgrund des amerikanischen Disengagements. Aber es wird auch nicht mehr diese Rolle sein von damals. Also es ist eher, wenn Sie so wollen, wirtschaftliche Macht, vielleicht auch kulturelle Macht, die dabei eine Rolle spielt der Theorie der vier Machtsorten von Michael Mann kommt noch militärische Macht und politische Macht dazu. Militärische Macht wird kaum eine Rolle spielen. Und ähm, die Aufgabe, die Deutschland dabei zu spielen hat, ist diesen schwierigen Laden, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, der Europäischen Union zusammenzuhalten. Äh, das sehen wir ja gerade in diesen Tagen, äh, wie schwierig das ist. Also sozusagen nicht Europa auszubeuten, auszublündern um zur eigenen Machtsteigerung, sondern im Sinne einer ökonomischen Theorie Investment in Common Goods und, oder in diesem Falle sogar in Clubgüter, weil das ja ein Verein ist von 27 Mitgliedern. Das heißt, die Deutschen werden auch finanziell mehr hineintun müssen nach Europa, als sie eigentlich sozusagen statistisch müssten um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die entsprechende Kohäsion dieser Europäischen Union fortbesteht. Denn die ist die Voraussetzung für das Einstreichen der Friedensdividende, über die man natürlich nach 1990 auch reden muss. Das ist ein Unterschied zu 1870, 71 wo sehr viel Geld bei Krupp nicht, und seinem Orchester, nämlich den großen Kanonen, gelandet ist. Das ist 1990 folgende eher in einem Abbau von militärischen Institutionen und Investitionen gewesen. Man muss man überlegen, was zusammen Bundeswehr mit 500.000 Mann NVA hier gewesen ist, mit der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte und den amerikanischen, französischen, britischen Streitkräften. Das war sozusagen der am höchsten militarisierte Bereich der Welt den wir hier hatten und äh, all das ist vorbei. Die Frage ist, sagen ähm, wird es möglich sein, das so beizubehalten, was ich schon sehr hoffe. Ähm, und äh, was müssen die Deutschen als Europäer hinbekommen, leisten, sozusagen investieren in das gemeinsame Projekt, äh, damit Europa ein Raum des Friedens und Wohlstands äh, wie das in der EU Formel heißt, bleiben kann. Das, denke ich, ist sozusagen die, die Aufgabe. Das scheint mir bei allen Fehlern, die halt immer gemacht werden, wenn man Politik macht, in, der, in den letzten Jahrzehnten, drei Jahrzehnten einigermaßen gelungen zu sein. Also sozusagen keine Großmannsucht, keine Überheblichkeit. Natürlich inzwischen das Aufkommen eines rechtspopulistischen Flügels, aber der interessanterweise eher in Distanz gegenüber dieser gesamteuropäischen Aufgabe, ja fast sozusagen in einem Rückzug auf sich selbst oder wenn man sozusagen mal die Trump-Formel auf Deutschland äh, anwendet Germany first. Ähm, äh, das sind die Frontlinien, die es hier gibt und ähm, das wird nicht ganz leicht sein, nicht? Weil natürlich vielen Leuten dann, wie man so sagt, das Hemd näher ist als der Rock, also sie eher dann national denken als europäisch. Aber im Augenblick, jedenfalls, wenn man den Demoskopen trauen darf, sind wir da nach wie vor auf einem ganz guten Weg. Ja, das glaube ich. Äh, zumindest was Deutschland ist auch, ob das in allen Ländern der EU ist, äh, das, äh, da bin ich wieder äh, etwas skeptischer. Ja. So wahrscheinlich Sie auch. Ähm, es eine, eine Frage ist aber doch, ob die Militarisierung oder eine stärkere Militärausgaben nicht doch, oder äh, Auseinandersetzung in der Tendenz der Zeit liegen. Wenn wir sehen, 1999, Kosovo-Krieg, ist zum ersten Mal ein Kampfeinsatz von deutschen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wird die es wird lauter eine Situation, wo also Deutschland mehr Rüstung aufrüstet. Es äh, ist die Frage, ob das wirklich noch eine kampffähige Truppe ist. Das ist was anderes. Aber es deutet sich doch an, dass es auch kriegerische Auseinandersetzungen an den Rändern Europas gibt. Und äh, wir haben jetzt auch äh, zum Beispiel mit Frankreich ist eine Militärmission ähm, in Mali. Wir haben, also, also das ist ein deutscher Politiker mal gesagt hat, dass Deutschland am Hindukusch verteidigt werden soll, das wäre doch also vor 30 Jahren doch undenkbar gewesen. Es ist so, dass Christopher Clark, ein bedeutender Historiker, eben erläutert hat, dass die Situation einer orientalischen Frage noch mal neu aufkommt. Und da, da deshalb doch mal die Nachfrage: Ist da eine, eine, die Kriegsgefahr doch größer? Naja gut, ich meine, das ist aber keine Kriegsgefahr, die jetzt genuin von Deutschland ausgeht, weil die Deutschen unbedingt äh, Eroberungen machen wollen, äh, sondern man kann sagen, es gibt zwei große postimperiale Räume an der europäischen Peripherie. Das ist dieser Raum vom Westbalkan über die Schwarzmeerregion bis in den Kaukasus äh, und das ist äh, der äh, vordere Orient oder der Nahe Osten. Und ähm, bei der... Pazifizierung oder Beendigung der jugoslawischen Zerfallskriege haben die USA noch eine zentrale Rolle gespielt, weil ja das Interessante war, es sind plötzlich die Konfliktfronten von 1914 wieder da gewesen. Nicht? Frankreich, dass es mit den Serben gehalten hat, die Deutschen, die es eher mit den Kroaten gehalten haben und also die Europäer waren da eigentlich nicht handlungsfähig und bedurften der USA. Aber das, der Rückzug der Amerikaner aus der Rolle eines Hüters einer globalen Ordnung hat zur Folge, dass sich die Europäer in den nächsten Jahrzehnten um die gegenüberliegende Mittelmeerküste, also Nordafrika, werden kümmern müssen. Doch so mal wie Libyen kann man sich nicht leisten, indem man einen Diktator wegbombt und dann denkt, naja, damit ist alles gut. Nicht? Wenn man sozusagen den Stinkefinger wegnimmt, dann... Äh, prosperiert das Land und äh, tausend Blumen blühen, sondern nee, dann ist Bürgerkrieg gewesen. Ähm, das heißt, man wird auch schon darüber nachdenken müssen, welche Rolle eine militärische Komponente äh, bei der Stabilisierung und der Förderung von Prosperität bedeutet oder spielen wird. Ähm, dabei ist davon auszugehen, dass, sagen wir mal, die USA sich in den pazifischen Raum konzentrieren also mit ein paar Anfragen, aber sie brauchen den Raum nicht mehr für sich. Russland ist wieder erstarkt, verfolgt die Interessen, die Russland ähm, 1914 folgende verfolgt hat und China ist inzwischen ähm, in dem Iran und ich glaube, es wird Ägypten als den Endpunkt äh, seiner äh, Linie ähm, stark machen, sodass man also hier gleichzeitig auch eine weltpolitische Ecke hat. Und da muss man überlegen, wollen wir als Europäer ein Gestalter dieser Ordnung sein? Wollen wir unsere Vorstellungen von Werten mit einbringen? Oder wollen wir dabei schauen und sozusagen das Objekt der Gestaltung durch andere darstellen? Das ist die große Frage, die jetzt auf der Tagesordnung steht. Und bei der die Deutschen, die sich ja unter der Formel nie wieder von all diesen Sachen verabschiedet haben, sich überlegen müssen, ob dieses nie wieder tatsächlich eine, nur eine Trennung von der Vergangenheit ist oder aber auch eine Verabschiedung von kollektiven Aufgaben der Europäer. Ja. Ab und zu Werte. Es ist das Mittelmeer ist nicht mehr das Meer der Zivilisation, sondern die tödlichste Grenze der Welt. Ja. Es ist die Aufgabe, dass ein Ausgleich getroffen wird. Bei diesem Ausgleich mit Nordafrika oder möglicherweise auch anderen Ländern ist, ist auch die Frage, wie gehen wir mit den Museen um, wo jetzt diese und da Sie die Frage, wie wie lang ist dieser Prozess oder wie sind wir da, dass da irgendein Ausgleich ähm, ermöglicht werden kann. Ähm, reden wir jetzt um eine Jahrhundertaufgabe? Reden wir um eine Aufgabe für das nächste Jahrzehnt? Was wurde erreicht? Was äh, noch nicht erreicht? Es war jetzt eine harte Kurve, die Sie gefahren sind, ja, ja, um ich, über das Mittelmeer zu den Museen zu kommen. Ja. Und, äh, es fällt mir natürlich etwas schwer, jetzt Fragen. Also, wo es wirklich um äh, unser Miteinander in, auf dieser Welt zu sein ja. und um diese Abschottung Europas, im Mittelmeer als ganz großes, sehr aktuelles Thema hier vor unserer Tür ist, fällt es mir natürlich schwer, über die Museen zu sprechen. Oder man muss die Museen als Orte, als Symptome als Orte, wo etwas über, über etwas gesprochen werden kann, was ansonsten eher tabuisiert wird oder wo man wegschaut. Und der Grund, warum die Museen heutzutage so präsent sind in diesen aktivistischen Diskussionen etwa, das ist doch erstaunlich. Wer kümmert sich um die Museen? Bis jetzt, in den letzten 20, 30 Jahren, ist keiner so intensiv in die Museen, in diese Museen, in ethnologische Museen gegangen, dass man sagen könnte, das sind sehr besuchte Orte und die müssen wirklich, die betreffen jeden und jeder hat so ein Museum in seinem Alltag. So ist es natürlich nicht. Diese Orte, diese Institutionen, diese Berge aus dem 19. Jahrhundert, die in der Mitte unserer Städte als sehr, sehr große Speicher dieser Geschichte uns täglich einladen, sich anzuschauen oder sich damit zu konfrontieren, sind Kristallisationspunkte geworden, um all diese Sachen zu diskutieren. Wenn ich Ihre, ihre, ihre Kurve jetzt einfach übernehme, ist das tatsächlich so, dass in, in, in vielen Diskussionen momentan, wenn es um die sogenannten Objekte in Museen geht, viele, viele sagen, es sind keine Objekte. Diese Sachen in den Museen sind Subjekte. Sie sind genauso Objekte wie die, die im Mittelmeer sterben. Ich äh, berichte nur über Stimmen aus vielen Bereichen. Die Gleichsetzung ist folgende: Man sagt oder man sieht, man heißt viele jüngere Leute in den, in den jüngeren Generationen, Leute, die eben nicht besonders ins Museum gehen und sich damit nicht besonders befassen, sagen, es gibt eine Analogie zwischen der Migration von Objekten sogenannten Objekten, die aber in ihren sogenannten Ursprungsgesellschaften eine Agency haben, also agieren und deshalb Subjekte sind, auch sprechen mit Communities etc. Es gibt eine Analogie zwischen diesen Diasporas von Objekten in den europäischen Städten und der Migration von Menschen, mit dem riesigen Unterschied, dass Objekte, in unserer europäischen Auffassung, Objekte nicht nach 70 Jahren sterben, sondern für die Unendlichkeit da sind und die Museen sind sehr bemüht, sie ihr Leben zu verlängern auch noch. Also sie werden gepflegt etc. damit sie sehr lange. Leben. Und die anderen, wir, sterben nach 70 Jahren. Und das bewirkt, dass die Museen ein Konservatorium der Migration sind, dieser ganzen Gewalten. Und zwar bis jetzt unreflektiert oder kaum. Es gibt andere Institutionen, was weiß ich. Banden, Ministerien, die sich mit ihrer eigenen Geschichte sehr stark auseinandergesetzt haben. Die Museen haben das bis jetzt nicht gemacht, weil Museen bis jetzt ihre eigene Geschichte nicht im Vordergrund hatten. Ihnen ging es um die Schönheit oder um die Wissenschaft und das ist das, was ausgestellt wurde. Und diese sehr lange und zum Teil brutale Geschichte, oder es muss auch nicht brutal sein, das sind einfach diese Geschichte der, der starken Nationalisten. Ne? ist da und äh, wir müssen äh, damit umgehen. Jetzt war Ihre Frage, braucht es noch 100 Jahre oder werden wir das schnell ja, hinbekommen? kann man auch, wie, wie diese Museen äh, oder andere äh, Kunstobjekte notwendig sind, um zu verstehen die, die Situation. Also wir hatten ja vorhin äh, diesen... Text von, also ein Auszug aus einem Text äh, mit Begriff der Geschichte von Walter Benjamin, wo er sagt, dass eben ein Kunstwerk sowohl äh, auch ein, ein Produkt der Barbarei auch ist. dass ist diese Janusköpflichkeit äh, der Kunst. Also dass das die Möglichkeit war, die meistens ja nur nicht gerade nach Libyen äh, fahren oder in bestimmte Krisenregionen. Wie weit man auch die, diese Ambivalenzen der Geschichte gerade über die Museen erfahren kann, das ist doch, eine zusätzliche Frage. Nein, nein, äh, aber es hängt damit zusammen. Wenn wir sagen, dass die, die Museen bis jetzt hauptsächlich äh, konzentriert darauf waren, äh, die Schönheit zu zeigen, haben sie natürlich die andere Seite der Medaille eben nicht gezeigt. Und jetzt fangen sie an, diese äh, Schattenseite ihrer Geschichte äh, mitzuliefern. Und das ist unangenehm natürlich. Das ist äh, das, womit wir jetzt zu tun haben. Ja. Über diese Schattenseite können wir dann im dritten Panel reden. Jetzt ist erstmal Masken auf und Wechsel. Blüe Jedem Nur nicht mehr Jeder Geht's in Weg Ich jedoch bliebe. When for de morke I stand I da for a woe geme, met Schön, dass du auch hier sein kannst, Martina heute. Freuen wir uns sehr. Wir haben ja jetzt von dir schon zwei Lieder gehört, nicht nur wir, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, in bestem Schweizer vorgetragen. Äh, Worum ging es denn in dem zweiten Lied, was wir jetzt gerade gehört haben? Also das zweite Lied habe ich ja Georgina äh, genannt, ist aber ursprünglich ein Lied, mal lapidar ausgedrückt, aus dem Balk Balkan. Also ich kenne das Lied auf Serbisch. Es gibt aber die Form auch auf Griechisch, auf Türkisch. Ähm, und andere Sprachen und ähm, das heißt, ich habe das mit Hilfe von Freunden übersetzt ähm, und ich habe das Lied, äh, weil wir haben ja eine, eine große Community aus dem ehemaligen Jugoslawien, ähm, immer wieder gehört und es hat mich sehr berührt, obwohl ich ja nicht so viel verstanden habe und als ich dann die Übersetzung gelesen habe, zuerst mal auf Hochdeutsch, ähm, geht schon einfach um eine, eine gewisse Einsamkeit. Also eigentlich geht es um den Sankt Georgstag, der da gefeiert wird, aber die, die, es geht um eine, eine Melancholie, eine Einsamkeit und das, hat mich, das spricht mich jetzt halt in meiner Position sehr an und, ähm, und hat ja auch das Lied eigentlich in Migrationshintergründen mehrfachen, würde ich jetzt mal sagen, weil das ist ja dann aus dem, also jetzt in meinem Fall aus äh, der Serbischen Republik in Bosnien in die Schweiz gekommen und dort habe ich das im serbischen Club mitbekommen und so habe ich das jetzt wieder ins Schweizerdeutsche äh, übersetzt und ja. Und jetzt hast du es mit nach Deutschland auch noch gebracht, nach Berlin. Genau, ist ja, Nicht zu vergessen, <lacht> äh, da kann ich ja direkt anknüpfen. Wie ist das denn für dich jetzt ähm, äh, als Schweizerin äh, äh, in Berlin, in Deutschland? Also Schweizerin mit Migrationshintergrund bist du hier ja. Ähm, äh, auch jetzt Bezug nehmen auf die Diskussionen, die wir vorher hatten. Wie ist das denn für dich gewesen? Hast du Rassismuserfahrungen gemacht in Deutschland? Hier in Deutschland. Also ich habe natürlich. Ähm, mein Radius in Deutschland ist sehr klein. Ich bin vor allem in Berlin, ähm, ab und zu noch in Hessen aus familiären Gründen, aber ich bin mehrheitlich in meiner Bubble in Berlin unterwegs und muss sagen, äh, und habe mir natürlich auch eine sehr komfortable, also so eine Komfortzone eingerichtet, die natürlich. Äh, auch damit zusammenhängt, weil ich nicht den Anspruch hege, noch nicht äh, deutsch zu sein, sondern ich komme ja aus der Schweiz und äh, im Gegensatz in der Schweiz zum Beispiel habe ich natürlich schon einen ganz klaren Anspruch, dass man mich als Schweizerin ähm, äh, liest, ja, was man ja oft dann nicht tut und hier kann ich auch mein Schweizerisch sein, das erste Mal richtig gut ausleben, was äh, vielleicht und deswegen kommt auch glaube ich dieses Projekt hier ganz gut zustande, weil ich hier wirklich oft auch äh, im Job als Schweizerin inhaltlich gefragt werde und wie ist es eigentlich bei euch in eurem politischen System und, äh, und ich dann merke, dass ich diese Rolle ganz gerne ausfülle und das mir natürlich in der Schweiz abgesprochen worden ist. Also beziehungsweise vor allem, wenn es dann darum geht, kritische Sachen anzusprechen, dann wird man halt dann schnell mal der Nestbeschmutzer in der Schweiz oder äh, man, man spricht mir auch eigentlich ab, die Schweiz zu kritisieren, weil ich bin ja nicht wirklich von da und man soll doch vielleicht doch mal gucken, dort ist es sicher nicht besser. Und das passiert mir natürlich hier nicht, weil, was, was vielleicht auch ganz spannend ist, ist es über ausländische Fehltritte, also jetzt in diesem Fall über ausländischen Rassismus, wird jetzt zum Beispiel in Deutschland vielleicht lieber geredet also, und auch eher zugehört. Und nicht, es gibt eigentlich auch keine so eine Abwehrhaltung. Und da öffnet sich natürlich eine Tür, über Rassismus zu reden, in meinem Fall über den Rassismus, den ich oder auch andere in der Schweiz erlebt haben, was natürlich eine absurde Situation ist, weil das ist ja nicht ein anderer Rassismus als hier. Also. Nee, aber er wird dargestellt als der Rassismus der anderen. Genau. Das, das ist, ist natürlich es. das Bequeme. Das ist das Bequeme. Und da muss man natürlich, da hoffe ich natürlich, dass es eine gewisse Transferleistung irgendwann mal vielleicht auch gemacht wird, dass jemand vielleicht anhalten sagt, ah, was? das ist ihr in der Schweiz widerfahren, in so einer Situation war ich vielleicht in Deutschland auch schon oder habe das auch schon Leuten gesagt oder gedacht. Es geht ja eigentlich auch immer darum, dass man versucht, die Leute irgendwie so ein Umdenken stattzufinden, ohne dass man die eben dann äh, Affront wird. oder Das ist halt ein sehr sensibles Thema, ähm, darüber zu reden, ja. Das ist Meine Erfahrung ist, dass es ganz schwer ist, ohne eine Konfrontation mit den Vorurteilen, also dass man so Übernettig, ich sage jetzt mal nicht, dass du es gesagt hast, ja. aber über Nettigkeit versucht, die Aufklärung herzustellen, das stößt dann doch an Grenzen, mhm. weil man eben, der Rassismus ist immer der der anderen, mhm. das ist der, der woanders stattfindet, mit dem man nichts zu tun hat mhm. und solange man da nicht mit konfrontiert ist, im Konkreten, äh, mit, mit, in der Regel mit Handlungen, mhm. und zum Teil auch mit Aussagen, mhm. äh, die man selber oder einem Nahestehenden getätigt mhm. hat, kommt es halt auch nicht dazu, da kann man sich immer so ein bisschen rummogeln und ich glaube, deshalb funktioniert das auch, so, so eff eff effektiv, oder? Ja, ich glaube auch, dass ähm, oder rassistisches Wissen verfängt hat sehr gerne, weil es äh, der, der Person, die, also jetzt, die vielleicht ein rassistisches Wissen, ich habe das bestimmt auch, äh, äh, wenn man das nicht kritisch hinterfragt, und das, äh, da gibt es ein, ein, ein Machtgefälle, und das ist halt dann, deswegen ist es so, wie soll ich sagen, dass man das verfängt dann halt und die Person fühlt sich dann vielleicht auch gut, weil man ja dann zu der privilegierten Rasse gehört und man sich darüber gar keine Gedanken machen muss. Ich bin natürlich vielleicht am anderen, teilweise, nicht immer, aber oft am anderen Ende und muss dann natürlich eine andere Position einnehmen. Ja, ja ich habe mir noch in der Vorbereitung noch ein Zitat hier rausgeschrieben von Albert Memmi, dem Soziologen, der genau. an, ich glaube, im Mai dieses Jahres gestorben ist und jetzt in fünf Tagen 100 Jahre alt geworden mhm. wäre. Und er definiert Rassismus als, der Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung mhm. tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Vorteil des Anklägers genau, ja. und zum Nachteil seines Opfers, mhm. mit der seine Privilegien und seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen. Ja. Das, finde ich, bringt das ganz gut zum Ausdruck. Deswegen habe ich es jetzt doch noch rausgekramt. Er hat das sehr gut gesagt. Ich, äh, ich hab, bin da jetzt ein bisschen gehadert. Aber genau, ich glaube, äh, da versteht man auch, wieso das, man, dieses, also wieso das ist so eine dass dieses, diese Bekämpfung vom rassistischen Wissen äh, immer noch bekämpft wird. Also dass man, äh, dass, dass man gar nicht das Gefühl hat, ähm, also dass es auf so viel Ablehnung äh, äh, trifft, wenn man versucht, antirassistisches Wissen vielleicht äh, mitzugeben. Genau ähm, die ja. Privilegien und die Aggressionen sind also ein wichtiger Bestandteil dann davon. Mhm. Ähm, ich habe jetzt noch mehrere Fragen, die schaffen wir gar nicht mehr alle. Aber ich wollte die eine noch, die anderen können wir vielleicht noch summarisch machen, aber hat das Ganze denn für dich auch eine Geschlechterdimension, diese Frage? Ja, ganz klar. Also wenn ich, ich glaube, viele Leute können mich nicht einschätzen, von wo das ich komme. Also dass jetzt meine Mutter Schweizerin ist und mein Vater aus dem Sudan. Das heißt, ich werde anders gelesen, oft zum Beispiel auch ähm, als Araberin gelesen. Und da merke ich schon, wenn ich mich dann in gewissen Themen wie Frauenrecht versuche einzusetzen oder meine Meinung kundzutun, dass dann oft mir da auch abgesprochen wird, dass ich ja darüber reden kann, weil ich habe ja da noch andere Baustellen in meiner Kultur. Und dann ist es halt eine sehr absurde... Situation, weil ich mich dann frage, okay, was für eine Kultur, von was für einer Kultur sprechen wir denn da? Ich bin ja in der Schweiz sozialisiert und aufgewachsen. Also, dass, mir da, dass ich da in eine Ecke gedrängt werde, wo ich mich natürlich nicht sehe. Und auch wenn ich Muslimin wäre, könnte ich ja trotzdem und vielleicht umso mehr auch Frauenrechte oder Frauenrechtlerin sein. Also das ist natürlich, da merke ich das schon, wie das verfängt. Ja, da hast du ja eigentlich die, äh, die aktuelle Diskussion um Intersektionalität finde ich, jetzt wunderbar äh, äh, konkret gemacht, wie man auch merkt, merkt, wie sich das dann verstärkt im Grunde, ne? mhm. äh, die, die Ausschussmechanismen. Es gibt noch eine andere Dimension, ähm, äh, nämlich, wenn man so will, die soziale Dimension. Mhm. Das ist ja, macht ja schon einen Unterschied, ähm, auch für rassistisch Diskriminierte, welchen Hintergrund man hat. Ob mhm. man eine, eine gute Ausbildung, eine gute Bildung hat und vielleicht ein Professor, Professional Job, ja. ja. Ähm, äh, also eher ein, einen guten äh, Job oder ob man das eben nicht hat und auch äh, ökonomisch, sozial äh, marginalisiert ist. Ja. Und umgekehrt könnte man auch sagen, inzwischen wird Diversität auch als äh, Instrument äh, äh, von Unternehmen aufgegriffen, um ihre Weltoffenheit, ihre Modernität zu zeigen, was man ja schon aus MTV-Zeiten, sag ich mal, kennt, das, oder Viva, glaube ich, hieß dieser andere Sender, mhm. wo ja auch die ganz viele Positionen mit People of Color im Grunde besetzt wurden, so Moderationspositionen, mhm. Und ich dann den Eindruck hatte, dass die nutzen sozusagen Diversität für sich, um Moderne auszustrahlen. Wie siehst du das? Also finde ich jetzt äh, zum Beispiel, das ist ein anderes Beispiel in der... Modeindustrie, sieht man das jetzt auch ganz häufig, aber mit ganz unterschiedlichen, äh, also nicht nur People of Color, sondern auch eben äh, jemand im Rollstuhl und dass ich mich dann schon auch frage, dass ich das einerseits sehr gut finde, dass es eine Sichtbarkeit gibt, dass es äh, thematisiert wird, dass die eventuell auch ein Sprachrohr haben oder eine Möglichkeit haben, Leute zu erreichen, aber ja, das ist ein bisschen bittersüß, wo man sich dann fragt, dass gerade zum Beispiel in der Modebranche oder generell, wenn es um Werbung geht, dass man dann, ich das Gefühl, habe, müssen wir jetzt alle Models werden, um dann an den Punkt zu kommen, das zu kritisieren. Also ja, finde ich sehr schwierig. Und zur sozialen Ebene, ja ganz klar, ich komme aus einer. Also meine Schweizer Familie ist noch spannend. Meine Schweizer Familie, da bin ich die erste Frau, die studiert hat. Und in meiner sudanesischen Familie bin ich die, also da gibt es viel mehr, die studiert haben. Und das würde man ja auch nicht denken. So. Und ähm, würde ich sagen, da komme ich aus einer bildungsfernen Familie, wobei ich das so nicht sagen würde, das wird so gesagt. Ähm, dass man das natürlich schon merkt, äh, diese soziale Ebene. Ich glaube, das hat auch immer mit Informationen zu tun, die einem fehlen. Äh, und ich natürlich durch ein Hochschulstudium schon merke, dass ich jetzt einen Weg gefunden habe oder weiß, wie ich an Informationen komme. Und dass ich jetzt zum Beispiel durch die Migration nach Berlin ähm, merke, dass ich habe ein, ein, ein rechtswissenschaftliches Studium und dass ich bei Steuern oder bei irgendwas ich an meine Grenzen äh, komme und ich merke, okay, wie machen das denn Leute, die die Sprache nicht können, so also, oder die die ähm, die auch jetzt vielleicht auch nicht ein, ein Umfeld haben mit äh, Anwälten, die man schnell anrufen kann und sagen kann, hey, wie ist es denn so? Also ich glaube schon, die soziale Dimension ist eine eine sehr große und wird, habe ich das Gefühl, sehr wenig diskutiert. Mhm die soziale und wie du das auch ja dargestellt hast, die Frage der Repräsentation, wo ist die Sichtbarkeit gegeben? Mhm. Wenn man da genauer hinschaut, kann man, glaube ich, auch noch einiges erkennen. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, aber ich möchte dir eine kleine Frage zum Abschluss noch stellen, weil mich das doch interessiert. Du hast ja einen Künstlernamen, den ja. in den du hier heute auch äh, auftrittst. Äh, Madina Mayes spricht es, ich Genau. Nicht, ne? ja. Hat der eine besondere Bedeutung für dich? Oder ist das... Ja, das hat auch eine Gender... Nee, meine Mutter hatte nur Lust, es also, zu gesagt, ja, das ist eigentlich ganz gut, dass ich den Namen nehme, weil dann würde ich alle Männer aus meiner Familie ausschalten. Das ist der Name meiner Urgroßmutter. Die hat Rosa Mais geheißen. Und ich habe das vor allem gewählt, also ganz kurz. Ähm, sie kam aus sehr armen Verhältnissen, hat aber immer einen Weg gefunden, sich zum Beispiel ein sehr äh, aus dem dort Räumungsverkauf, was damals äh, im Berner Oberland gestagt wurde, ein günstiges Grammophon zu kaufen und äh, die sind dann äh, mit dem Grammophon auf dem Leiterwagen in den Wald und haben dort dann in der Lichtung Musik gehört und ich finde das einfach schön, wenn man sich trotz aller Widrigkeiten und schlimmen Situationen, die man irgendwie zu wenig Essen auf dem Tisch und gucken musste, die auch als Frau die Familie dann an einem Punkt äh, durchführt, dann musste trotzdem sich so Inseln geschaffen hat, wo eben Kunst und auch Musik ähm, eine große Rolle gespielt hat oder irgendwie so einen Weg reingefunden hat in das Leben. Marlina, das Bild vom Grammophon, mit dem man in den Wald geht, das ist ja, glaube ich, jetzt nicht mehr zu toppen. werden ja. wenn, es mal. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es folgen zwei Texte, welche bald zusammen in einem Buch erscheinen werden. Und zwar wird es herausgegeben von Isabelle Dolezalek, Benedikt Savoy, Robert Squirblis und erscheint am 21. Mai bei Mattes und Seitz und heißt Beute, eine Anthologie zu Kunstraub und Kulturerbe. Das erste Text, der erste Text ist ein Gedicht aus dem Jahre 1998 von Ni Oshandari. Afrikas Gedächtnis. Ich frage nach der Olu Yenye tue bronze der Ife. Der Mond sagt, sie ist in Bonn. Ich frage nach der Ogedik Bonin-Bonin-Maske aus Benin. Der Mond sagt, sie ist in London. Ich frage nach dem wawa stuhl der Ashanti. Der Mond sagt, er ist in Paris. Ich frage nach der Togongoreva Büste aus Simbabwe. Der Mond sagt, sie ist in New York. Ich frage. Ich frage. Ich frage nach dem Gedächtnis Afrikas. Die Jahreszeiten sagen, es ist in alle Winde zerstreut. Der Bucklige kann seine Bürde nicht verstecken. Der zweite Text ist von Karl Einstein aus dem Jahre 1926 das Berliner Völkerkundemuseum. Ein Kunstgegenstand oder Gerät, die in ein Museum gelangen, werden ihren Lebensbedingungen enthoben, ihres biologischen Milieus beraubt und somit dem ihnen gemäßen wirken. Der Eintritt ins Museum bestätigt den natürlichen Tod des Kunstwerks. Es vollzieht den Eintritt in eine schattenhafte, sehr begrenzte, sagen wir, ästhetische Unsterblichkeit. Ein Altarbild, ein Porträt werden zu bestimmten Zweck für eine bestimmte Umgebung verfertigt. Gerade ohne letztere ist die Arbeit nur ein totes, dem Boden entrissenes Fragment. Genau als bräche man ein Fensterkreuz oder Säulenkapitel heraus. Wahrscheinlich war das Gebäude schon eingestürzt. Doch man sondert nun eines ab. Das ästhetische Phänomen, womit von Beginn an die Wirkung des Kunstgegenstandes verfälscht und eingegrenzt wird. Das Altarblatt ohne Gebet ist tot. Schwache Naturen versuchen davon, aus glattem Ästhetizismus irgendeine vage Religiosität zurückzurufen. Dichtende Stimmung soll den großen, bestimmten und lebendigen Zustand ersetzen. An die Stelle entzückter Andacht tritt die kunstwissenschaftliche Methode, die Diskussion über Stil und Urheber, Dinge, die im Kreis der Gebete ganz belanglos waren. Die Schönheit eines Altarblatts bestand darin, dass es von Ängsten, Wünschen und bangenden Schreien nach Gott umringt war, es einer Handlung als bescheidenster Teil diente, dass der Schatten des Gottes in ihm wohnte und statt Museumsbeamten Priester ihm dienten. Im Porträt woben die letzten Spuren des Ahnen- und Totenkultes. Lebensbestimmende Ereignisse wurden für Menschen, die durch diese betroffen und verwandelt, festgehalten. Es veränderte den ganzen Charakter aller Kunst, da man sie für sich selbst gelten ließ. Sie wurden dem jenseits lebendigen Glaubens entrissen, und auf ihre formale Geltung hin untersucht. Offenkundig hat man mit verschiedenem Glück die verschiedenen Bezirke der ethnologischen Sammlung zu Kunstsammlungen umgebildet. Mit verschiedenem Glück, je nachdem Kunst vorhanden war, die aus Milieu und allgemeineren Bedingungen sich herauslösen ließ. Eine unendliche Gruppe verschiedener Kulturstufen und Lebensformen musste zusammengeschlossen werden. Die Verhältnisse erzwangen gewaltsamen Ausschnitt. Zweifellos. Jahrzehnte gähnte dieses Museum verlegen umher. Unordentlich verschlafene Abstellkammer. Sterbende und fernste Völker hatten ihre Güter wie überflüssigen Ballast in diesen Kammern vergessen. Verstorbene Kulturen sanken in verwirrte Schränke. Ihrem Wirken beraubte Kultfiguren lagen zwischen Netzen, Bögen, Raffia und Kürbissen. Ruder hingen über Essschalen, bootlos, der Hände und dem Spiel der Flüsse entrafft. Waffen rosteten friedlich umher und Dinge verschiedensten Tuns, geschiedenen Zusammenhangs. Sprach man vor diesen Dingen früher von Kunst, erregte man zweifelndes Lächeln. Dagegen standen eher Thumann und Grützner denn die Sixtiner. Die Zeichen der Niederlage der besiegten, kolonisierten Völker, Trophäen europäischer und amerikanischer Habgier und Neugier lagen verknüllt in Schränken und bezeugten den Untergang ferner Künste infolge technischen Imports durch den Weißen, der solch vollkommene Zustände sich geschaffen, dass er ihm eigene Boden, sein Gewimmel nicht mehr zu tragen vermochte. Ein Museum des europäischen Imperialismus, des wissenschaftlichen und ökonomischen. Der Fangrute abgestorben in den Kühlkammern weißer Whisky. Ja, das waren jetzt zwei Texte aus einer Anthologie, die noch nicht erschienen ist. Sie erscheint, der hat den Titel Beute und der Untertitel heißt dann Kunstraub und Kulturerbe. Also auch wieder eine Ambivalenz wie in dem Text, den wir vorhin gehört haben von Benjamin. Was sind die Intentionen dieser Anthologie? Warum sollte man sich mit diesen Texten beschäftigen? Wir haben es gehört, weil diese Texte, auch wenn sie sehr alt sind, von unerhörter Aktualität ist. Seit 2000 Jahren beschäftigt sich die Menschheit, seit dem alten Griechen, seit Polybius, seit Cicero, mit der Frage, was passiert mit einem Volk oder einer Gruppe, wenn man ihm, ihr, das Eigenste, die Kultur, wegnimmt. Und darüber haben sich eben die ganz großen Geister der Vergangenheit äh, äh, schon sehr klar ausgedrückt. Goethe, Schiller hatten wir vorhin. Ähm, und wenn wir diese Texte kennen, dann machen wir endlich einen Fortschritt in der Diskussion. Denn die Diskussion, wie sie heute läuft, ist unter dem Niveau von Cicero, wenn man so will. Oder von Goethe oder von Schiller äh, oder von Karl Einstein. Und es ist... Es ist notwendig, dass wir, wenn wir jetzt die De diese Debatten führen wollen, dass wir auch die Gedanken, die schon gespendet wurden oder ja, formuliert wurden, dass wir sie kennen. Ansonsten drehen wir uns einfach im Kreis und zwar in einem Kreis, der weit hinter unserer Vergangenheit liegt. Und äh, was noch wichtig war bei dem Zusammenstellen dieser Anthologie, war, dass wir sie als kollektives Projekt durchgeführt haben, also als eine, ein Projekt von vielen, an der Universität hier in Berlin, an der Technischen Universität, mit Studierenden, aber auch mit sehr fortgeschrittenen Experten. Und durch diese Polyphonie, durch diese Vielblickigkeit und Vielstimmigkeit, wir haben die Quellen auch kommentiert, wir haben sie ausgewählt, subjektiv ausgewählt, aber so ausgewählt, dass wir dachten, sie sprechen mit uns heute und sprechen hoffentlich noch in zehn Jahren mit unseren Kindern und mit uns, wenn wir noch da sind, ähm, es war wichtig, eben das als kollektives Projekt, als kollaboratives Projekt durchzuführen. Und dazu erscheint auch ein Band, der Bilder von solchen Handlungen, Aneignungspraktiken versammelt, auch seit dem alten Babylon. Also äh, wir sind in einer Debatte, die uns mit der Vergangenheit sehr stark verbindet. Und äh, wenn wir uns mit Geschichte befassen, dann... Hauptsächlich, oder so ist das in meinem Fall, um unsere Gegenwart besser in den Griff zu bekommen und etwas zu gestalten. Sie sagten vorhin, der Europäer muss äh, zusehen, ob er der Gestaltete oder der Gestalter ist, also von außen Gestaltete. Und wir müssen gucken, dass wir diese äh, Debatten gestalten, sonst äh, werden sie gestaltet und zwar höchstwahrscheinlich mit einiger Gewalt, weil der Frust äh, der Enteigneten Gewalt mit sich bringt und das kennen wir auch aus Deutschland sehr gut. Also der, das Tor zur Zukunft muss dem Schlüssel der, der, der Vergangenheit geöffnet werden, metaphorisch ja. gesagt. Aber ein anderes projektives Projekt haben Sie ja auch gemacht, das Berliner Manifest. Da kommt äh, mit, zusammen auch mit der Akademie der Künste, da haben wir in einer der nächsten Runden, haben wir auch die Katrin Rögler da, das ist die Vizepräsidentin der Akademie der Künste. Und ich, wir können jetzt nicht das ganze Manifest äh, diskutieren, aber ich will einen Satz mal vorlesen, oder zwei Sätze, wir fordern den solidarischen Schulterschluss zwischen den Institutionen für Kunst und Kultur in Europa. Nur über Grenzen hinweg können sich Kunst, Kultur und Wissenschaften im Sinne der Aufklärung entfalten. Nur gemeinsam wird es uns gelingen, diesen Freiraum für die Zukunft zu behaupten und zu verteidigen. Was sind da für konkrete Projekte? Ist das auch eine, eine Sache, dass man ein Europa macht, das zukunftsfähiger ist äh, für den Ausgleich mit äh, den ehemaligen Kolonien. Äh. In dem Fall ging es sehr, sehr stark um die Demokratie, um die gefährdete Demokratie in vielen. Ländern Europas oder insgesamt in Europa, und dieser Schulterschluss, das klingt so, als ob es das schon immer gegeben hätten, hätte, dass Akademien zusammenarbeiten im europäischen Raum. Aber das ist nicht der Fall. Und was sehr stark betont werden muss in diesem Zusammenhang, ist, dass hier ein offener Europa-Begriff gemeint ist. Also es geht nicht um die Festung Europa, die sich solidarisch in sich schließen soll, sondern um ein weltoffenes, Europa und äh, wenn ich diese sehr gute Initiative der Akademie der Künste und seiner Präsidentin äh, unterstützt habe und nur als eine kleine Stimme in diesem großen Projekt, äh, dann nur deswegen, weil es eine offene Einladung, auch eine Handreichung Europas außerhalb von Europa äh, und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Konkrete Projekte gibt es meines Wissens noch nicht, aber die das laute Sagen, dass man für die Demokratie zusammenhalten will in einem solidarischen Akt, das ist schon etwas Wichtiges, denn in der Sprache liegt schon viel Realität. Und solange die Sachen nicht ausgesprochen sind, können sie noch kein Sockel für reale Projekte werden. Ja, dann gehen wir mal zum Schluss noch mal kurz ins 19. Jahrhundert, natürlich auch nur im dem Sinn, etwas für unsere Gegenwart und die Zukunft zu erfahren. Ich habe aus einem der besten Reportagenbände der Bismarckzeit von George Brandes eine, eine Sache gelesen. Der Sonntagsbesuch im Alten Museum in, oder der Nationalgalerie ersetzt dem gemeinen Mann in Berlin die Sonntagpredigt in der Kirche. Zurzeit kommen sich wachsendes Interesse der Bevölkerung und verstärkte Kraft und größerer Wille der Regierung in Sachen Neuanschaffung entgegen, sodass die Museumsbestände von Woche zu Woche bereichert werden. Das hat er also 1878 geschrieben. Und jetzt kommen wir auf ein individuelles Projekt von Ihnen. Und zwar das Projekt, dass Sie ein Buch jetzt geschrieben haben oder ein Essay der im März erscheint, wo es darum geht, auch um solche Fragen geht. In der Ankündigung ist zu lesen, dass nur 10 Prozent der afrikanischen Kunstwerke in Afrika sich befinden. Und historisch. Können Sie eines zu diesem Projekt noch sagen? Ja, ja. es geht nicht um diese 10 Prozent. Es geht bei dieser Sache, bei dieser Untersuchung, muss man sagen, um äh, die Feststellung, dass die Debatte, die wir heute führen und wo wir, wie wahrscheinlich jede De Generation, wo wir denken, wir sind die Ersten, die über Restitution sprechen, endlich kommt das Thema raus, dass dieses Thema schon äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sehr intensiv geführt wurde, weltweit, europaweit. Und ähm, das habe ich äh, festgestellt mit meinem Kollegen aus ähm, Senegal, Sah, als ich für Emmanuel Macron unseren Bericht geschrieben haben für die Restitution afrikanischer Kulturgüter, haben wir nicht nur in Afrika gearbeitet, sondern auch in Pariser Archiven und stellten fest, es gibt ganze Pressemappen zum Thema, ganze Fernsehsendungen und die sind 1980, 79, 81. Und das äh, betrifft auch Deutschland. Im ZDF laufen Talkshows zum Thema, die Frankfurter Zeitungen, alle sind voll davon. Und ich habe einfach äh, den, das Bedürfnis gehabt, die alte Restitutionsdebatte, die erste, zu rekonstruieren, um zu verstehen, warum, wenn sie heute wiederkommt, auf uns zu, äh, sie das mit der Wucht und der Schleuderkraft eines Bumerangs tut. Also es ist eine sehr krasse Debatte, die wir erleben. Aber der Grund, warum es so brutal ist, ist, dass es sie schon einmal gegeben hat. Sie ist geworfen worden ist vergessen gemacht worden durch bestimmte Akteure, die man sehr gut identifizieren kann. Und jetzt, wo sie aus der, Vergangen aus der Vergessenheit, aus dem Verdrängten zurückkommt, wie alles Verdrängte, auch im Individuellen übrigens, äh, schlägt sie uns ja fast nieder. Und das war mir wichtig, äh, diesen Link zu rekonstruieren. Dann versteht man auch besser, was man selber macht und mit wem man es zu tun hat. Ich erwähnte bei, äh, bei dem George Brandes, dass in der Bismarck-Zeit hatte man die, die Sache, dass ein Museumsbesuch besser wäre oder lieber die Berliner machen als ein Kirchgang. Das war die Zeit, wo also auch Bismarck sagt, er muss bei Glaubensschwankungen hatte und den Vortrupp seiner Zweifel in Sachen Religion immer wieder zurückordern musste. Und dieser George Brandes hat äh, auch einen großen Briefwechsel gehabt mit einem Philosophen, der geschrieben hat, Gott ist tot, Friedrich Nietzsche. Und mit dem beschäftigen Sie sich mit anderen Gestalten aus dieser Zeit. Können Sie zu Ihrem Buchprojekt einige Sätze sagen? Na ja, bleiben wir mal bei der Religion. Nicht? Wagner ist derjenige, der die Religion eigentlich in Kunstreligion, also sozusagen in seinen... Bei Reuter, seine Bayreuther Veranstaltungen überführen will, weil er der Auffassung ist und er glaubt, beobachtet zu haben, dass das Christentum im Absterben ist. Nicht? Und er schafft quasi eine neue Religion, teilweise hochproblematisch, nicht nur künstlerisch, sondern auch über die Idee eines arischen Jesus und derlei mehr, aber auf der anderen Seite eben sozusagen auf der Ebene der Hochkultur das, was Brandes für den einfachen Mann beobachtet hat. Marx, den ich da auch dabei habe bei diesen dreien, macht es sich relativ einfach. Er geht davon aus, dass die Aufklärung über die Religion das Projekt beendet und in diesem heinischen Gestus, glaubt er, können wir jetzt mit den wirklichen Problemen anfangen, nachdem wir die Gattungskräfte, die in den Himmel verschleudert worden sind, zurückgeholt haben. Und Nietzsche, der Pastorensohn arbeitet sich in ungeheurer Weise daran ab, was vielleicht am deutlichsten wird in den letzten Briefen, die er also dann mit der Gekreuzigte oder Dionysos oder derlei mehr unterzeichnet. Eingeschlossen den sensationellen, denke ich doch, Brief an Jakob Burkhardt, wo er sagte, auch ich wäre lieber Professor in Basel geblieben, als Gott zu werden und diese Welt neu schaffen zu müssen. Nicht? Also das muss man sich in vieler Hinsicht auf der Zunge zergehen lassen, um herauszubekommen, wie gewissermaßen im Wahnsinn auch ein Element von Wahrsinn drin liegt. Das alles hat mich interessiert und insofern habe ich diese drei äh, großen Gestalten des 19. Jahrhunderts, Antizipatoren, äh, Regressive, und derlei mehr versucht, miteinander ins Gespräch zu bringen. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Das ist ja ein nicht unriskantes Projekt. Und äh, als ich das äh, meinem äh, befreundeten Kollegen Etienne François erläutert habe, hat er mich gefragt, ob ich jetzt einen Roman zu schreiben gedenke. Nein, es ist kein Roman, es ist eine historische Analyse ideengeschichtlicher Art. Ja, aber Sie machen ja auch kollektive Projekte. Und wir haben ja schon gesprochen, dass das kollektive Projekt hier des Berliner Manifests auch darum geht, um den Erhalt der Demokratie. Sie haben in einem äh, Text von mit anderen Kollegen in der FAZ äh, aufgefordert, dass die äh, Paulskirche nicht nur saniert äh, wird, sondern richtig zu einem großen internationalen äh, Museum und Erinnerungsort aufgebaut wird, um auch die Demokratie zu stärken. Warum? Warum gerade die Ja Die Deutschen haben nicht sehr viele Orte der Demokratie und der Erinnerung an die Demokratie. Sie haben sehr viele Orte der Erinnerung an mögliche Schlachten oder an große Personen, die sie in den öffentlichen Raum als Statuen hineingestellt haben. Und neben vielleicht der Wartburg nicht ganz unproblematisch und dem Hambacher Schloss ist die Paulskirche der Ort, wo sich nicht nur die Nationalversammlung getroffen hat, dort aus guten Gründen, nicht Bürger unter Bürgern und eben nicht in einem Residenzraum, wo sie eine Verfassung ausgearbeitet haben, die eine gewisse Kontinuität über die Weimarer Reichsverfassung bis ins Grundgesetz hinein hat, in den Erklärung der Grundrechte aller Deutschen. Ähm, diese Paulskirche ist in äh, der Endphase des Zweiten Weltkrieges ausgebombt worden, wieder aufgebaut, aber es ist, eine, ist daraus rausgekommen, es ist ein sehr kalter Raum, äh, der gelegentlich von den Frankfurtern für ihre Veranstaltungen äh, genutzt wird, aber der der ja keine Aura hat nicht und der insofern für so etwas wie Erinnerung, die ja auch immer mit einer gewissen Empathie verbunden ist, nicht, nichts hergibt. Darüber muss man nachdenken, ohne dass ich meine Kollegen weiß, wie man das genau machen muss. Wir haben versucht, einen Anstoß zu dieser Diskussion zu geben, damit dieses Land einen, einen Ort hat, wo man der mühseligen Kämpfe und Anfänge der Demokratie bewusst werden kann, wo es auch aus der Paulskirche heraus den einen oder anderen Märtyrer gibt. Robert Plum ist der bekannteste, der da in Wien erschossen worden ist. Aber auch sehr viele Emigranten, die in die Schweiz, nach Frankreich, nach Belgien, nach England gegangen sind, auch in die USA. Und diese Geschichte sozusagen der deutschen Demokratie, der deutschen politischen Emigration ein bisschen höher zu hängen und einer größeren Öffentlichkeit, also sozusagen dem gemeinen Mann und der gemeinen Frau deutlich zu machen, das ist eigentlich unser Anliegen und den Anstoß dazu, der ist vom Bundespräsidenten Steinmeier gekommen. Ich hätte natürlich noch viel mehr Fragen, würde noch gerne weiter diskutieren, nur leider ist unsere Zeit zu Ende. Aber die Diskussion geht wirklich weiter und zwar genau in der Paulskirche geht es dann weiter oder mit den Reden der Paulskirche. Das nächste Mal kommt der Schriftsteller Eugen Ruge, der viele Romane geschrieben hat, die sich mit seiner Familiengeschichte auseinandersetzen oder Werke seines Vaters, dem Historiker Wolfgang Ruge. Hat er herausgegeben oder neu herausgegeben. Und einer der Vorfahren ist der Arnold Ruge, der sage und schreibe, eine Linker war in der Faustkirche, dort Reden gehalten hat, auch für ein europäisches äh, Deutschland. Und dieser, äh, dieser, dieser Arnold Ruge ist dann gestorben mit einer Leibbrände von Otto von Bismarck. Also Sie sehen, die Themen gehen weiter und sie gehen bis zur heutigen Zeit. Äh, da wird, wird dann das nächste Mal so etwa 200 Jahre Migrations- und Fluchtgeschichten geben. Danke. Dank. Ja, da also bleibt mir eigentlich auch nur noch... Ähm wenn man so will, äh, Tschüss zu sagen. Ich wollte aber noch mal sagen, die, ähm, am 14. Januar wird dann die nächste Veranstaltung sein. Voraussichtlich wieder im Livestream, das werden wir aber noch über die üblichen Kanäle mitteilen. Worum es geht, hat jetzt der Achim Engelberg schon kurz dargestellt. Ich möchte noch auf zwei weitere Dinge hinweisen. Zum einen es ist es ja die zweite Veranstaltung in dieser Reihe über die doppelte deutsche Einheit. Die erste hat natürlich schon stattgefunden und es gibt sie auch als Video. Die kann man sich also äh, auch anschauen, unter anderem mit dem Liedermacher Hans-Eckard Wenzel und mit Albrecht von Lucke und anderen. Fand ich, war eine sehr äh, spannende Diskussion. Ähm, den Link dazu finden Sie wie auch weiteres Material unter rosalux.de slash historisches Zentrum. Da sind also diverse weitere, ähm, also das Video und diverse weitere äh, äh, äh, Texte ein Podcast mit zwei Folgen genau zu unserem Thema, unter anderem nämlich dem deutschen Kolonialismus und auch dieser doppelten deutschen Einheit. Also es gibt da weitere Ressourcen für Sie und zu euch äh, äh, zu erobern, sage ich mal. Ähm, auch ich möchte mich jetzt aber abschließend noch mal bedanken bei allen Beteiligten hier, insbesondere bei den Sichtbaren, aber letztlich nicht minder bei denen, die hinter den Kameras sind und nicht so sichtbar sind. Also vielen Dank auch an Annika, äh, Malte, äh, Katharina und die anderen. Äh, und natürlich vielen Dank an Sie und euch zu Hause. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn wir am Abend, am Abend, bezieht glücklich am dann heißt denn heisst Abend, abig schwind. Zum Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend,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 Sie ist immer dann am schönsten, wenn sie zum Hause kommt. Man bettle drum auch öppe, nur noch eine Viertelstunde. Und lässt uns die springen, wir kommen nicht mehr weit. Auf einmal den sie halt wieder.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 Der in der heiß ich zieh